Warum du zur Expertin, zum Experten werden solltest. In der achten Stufe meines neunstufigen Masterplanes arbeiten wir heraus, warum dich das weiterbringt. Experten sind glaubwürdig und haben Autorität. Sie werden anerkannt. Expertinnen und Experten bekommen neue Chancen oft vor den anderen. Die Menschen suchen die Nähe zu Expertinnen und Experten. So wächst ihr Netzwerk viel schneller und das führt zu weiteren Chancen. Expertinnen und Experten sind wertvoll und bekommen mehr Geld. Ihr Arbeitsplatz ist sicherer und sie werden gesucht. Expertinnen und Experten gehen oft in ihrem Beruf auf. Sie lieben das, was sie tun und haben eine gute Work-Life-Balance. Mehr zu meinem neunstufigen Masterplan unter coach.michael-fried.de